Man hat schon in der letzten Legislaturperiode darüber gesprochen, ist nicht geschafft. Es muss einfach so sein, dass Opfer von Gewalttaten, vor allem von schweren Gewalttaten, auch vom Staat eine Entschädigung bekommen müssen. Das muss besser werden und das werden wir in dieser Woche dann auch als Antrag verabschieden. Die Bundesregierung auffordern, dann einen entsprechenden Gesetzentwurf vorzulegen.